Die New Work Toolbox ist ein komplettes Werkzeugset für das kreative Nachdenken und Gestalten der Arbeitswelt von morgen. Wie nutze ich die New Work Toolbox? Du hast drei Wege, die Arbeit von morgen zu gestalten. Lerne die blaue und die rote Arbeitswelt kennen. Finde heraus, wo du in Bezug auf die New Work Trends stehst. Erkenne, welche Treiber deine Arbeitswelt beeinflussen. Wähle einen Mehrwert von New Work, den du dir erhoffst. Lass Dich von den Neudenkarten inspirieren für Deine Entdeckung. Im Booklet findest Du Landkarten und einen Canvas für die strukturierte Vorgehensweise. In der kostenlosen New Work findest Du eine Vielzahl an zusätzlichen Informationen. Gestalte die Arbeitswelt von morgen mit der New Work Toolbox. Wir wünschen dir viele neue Erkenntnisse und Erfolg dabei.